Hey na? na, übelst lange her. Schön euch zu sehen. Willkommen zurück. Hey, Film oder was hier? <lacht> ja, jetzt <lacht> geht wieder los, so Mann. Da. Wie? Nichts geht los. Doch, jetzt geht wieder los. <lacht> ja. Hältst du die jetzt so lange, bis ich da einschlage? Ja. Ja, dann los geht's. Yes. Los geht's. Zur Feier des Tages habe ich auch den Held meiner Kindheit mitgebracht. Also viel Spaß beim Video. Ja, die sind <lacht> Ob wir irgendwas achten. Da. Ja, ja. Hier verbirgt sich irgendwo die fremde Spezies des Homo-Sapiens-Sapiens. Sapiens. Ich glaube, ich kann einen sehen. Wir treten meistens in Gruppen auf, da muss man sehr vorsichtig sein und ziemlich Überzahl ausnutzen, um einen tödlichen Angriff zu spielen. Ich sehe schon sehr interessante Vielfalt hier. Die Augen, die Augen zeigen, er ist in der Balzzeit und er ist spitz wie Lumpi. Ich vermute, das Weibchen befindet sich unter ihm. Die Spezies gerade bei der Nachtsaufnahme gestört. Das heißt, sie sind besonders gefährlich. Oh, da kommt eine ganze Herde. Ich werde versuchen, sie zusammenzutreiben. Ich muss sie zusammentreiben, nur so sind sie beherrschbar. Alles unter Kontrolle. Ich kann auch jederzeit eingreifen. Wenn ich, wenn ich das von der Kuppel trenne, ist es nicht mehr so stark. Ich versuche jetzt künstlich eine Befruchtung herzustellen. Ich glaube, sie nicht gesehen. Ab diesem Punkt kann man nichts anderes tun, als ich ruhig auf den Boden zu legen. Diese Spezies hat keine besonders ausgeprägte Intelligenz. Wenn ich mich nicht bewege, vergessen sie einfach, dass ich da bin. Wenn ja, ich mich auf mich halte, sie, ich bin einer von ihnen. Ganz schreit mich der Ich glaube, sie haben mich noch nicht gemerkt. Nein, Vielleicht können wir ihnen einen Beizruf entlocken. Man darf sie nicht nur schätzen, sie sehen ungefährlich aus, aber eine falsche Bewegung und es ist aus. Ich glaube, eins will Kontakt mit mir aufnehmen. Ich habe eins. Ich habe eins. Und seht ihr, jetzt bin ich außer Reichweite. Sie kommt nicht mit ihrem Fangarm in meine Richtung. Pass auf, nicht bewegen, nicht, nicht bewegen. Keine Sorge, ich kümmere nicht drum. Eine falsche Bewegung kann jetzt nicht sein. Ich kümmere mich drum. Achten. Swing on planes, blessed to say money thing, like now. another round. we about to clown. An dieser Stelle gibt's kein Zurück mehr. Ich kann es nicht lange halten. Dieses Tier ist besonders widerständig. schön dieser Mensch aussieht. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall schön warm in dem Wasser. Wir sehen uns beim nächsten. Mal. Es wird richtig schön jetzt. Da vorne kommt noch mehr, das nehme ich noch mit. So, ansonsten, man sieht sich. Dass der TV ist wieder am Start, das ist ein Grund zum Feiern.